hallo und herzlich willkommen in meinem neuen video zum thema amaryllis im topf es gibt so viele möglichkeiten die hübsch zu machen und ich habe mal wieder ganz tolle Farben äh, gekauft und wie man hier sieht, nicht nur weiß und rot, sondern diese wunderschöne Farbe, die so dazwischen ist, dieses Rot mit weißem Rand. Und äh, schön sind die natürlich, wenn die so ein bisschen vorgetrieben sind und ganz oft kommt sogar noch ein, äh, ein dritter äh, Stiel äh, aus dieser Zwiebel raus. Und das sind natürlich richtige Qualitätsamaryllis, das sieht man auch daran, wie groß diese Zwiebel ist. Ja, die ist nicht bei allen so groß und das sind einfach auch qualitativ tolle Sachen und das ist von unseren Gärtnern im Großmarkt. Und wir haben sehr viel regionale Ware, das, ist so, das unterstütze ich auch sehr, sehr gerne. Und ich habe gedacht, oder vielmehr mir ist so eingefallen, ich könnte halt nochmal eine Amaryllis Nochmal ein bisschen anders schön dekorieren ja also ruhig winterlich muss gar nicht immer so doch weihnachtlich machen was er heute ja und die amaryllis die haben immer legen wir gleich mal los die haben immer ziemlich viel erde hier drin ich nehme so ein bisschen erde gern raus ich mache auch den stecker raus später kann man den reinmachen, dass man sieht wie die blühen wird obwohl man hier schon fast sieht dass die weiß wird aber die kommt ja erstmal noch mal so richtig schön hoch und äh, ich nehme ein bisschen erde weg und dann kann ich die schön wässern, Es gibt also so ein super praktisches Utensil, das ist also so eine Laborflasche, kann ich nur empfehlen, weil mit der kann man auch dann so ähm, ja, ganz toll dosieren beim Wässern. Die benutzen wir sehr gern, auch wenn wir die Weihnachtssterne gießen, die wollen ja immer nicht so viel Wasser, ja so ein bisschen mäßig und regelmäßig. Und wenn man dann nur so, so einen kleinen Spritzer gibt und ich möchte ja auch die Amaryllis jetzt hier nicht äh, überfluten, dann kann man mit dieser Laborflasche natürlich herrlich dosieren. Also es ist eigentlich auch, auch, auch zum Orchideenwässern, so ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Anschaffung. Und ja, also ich habe die schon lange. Ich finde die klasse. Ja, die Amaryllis. Ähm, ich nehme wieder Filz. Filz ist wieder meine meine meine super Basis zum kleben. Ich guck natürlich wieder, wie viel brauche ich. <lacht> habe wieder kein Zentimetermaß hier, aber es ist egal, ich überbrücke das immer sehr gut. So, und schneide den Filz in der Höhe, wie der Topf hoch ist, damit ich erstmal diesen Amarillistopf verkleide, aber ich habe jetzt habe das jetzt heute nicht nur mit Filz vor zu machen, sondern so jawohl kann der Filz schon mal weg. Ja, ich habe das jetzt halt nicht nur mit Filz vor, sondern ich habe noch was ganz Tolles dazu äh, ja, ergattert. Und gleich erstmal, erstmal den Filz kleben, dann geht es weiter. Also wir kleben den Filz um den Topf rum. Zwei, drei Klebestellen und schon sitzt der. Das ist also eine die druck zuck, ja, und dann habe ich natürlich was ganz anderes und zwar: Ich habe wunderschöne Birkenrinde. Ja, also das ist eigentlich ein Stück schöner als das andere. Ja, muss man natürlich immer die richtige Seite sehen und die ist ah, die ist traumhaft. Ich liebe Birke und deswegen habe ich mich echt gefreut wie ein Keks diesen tollen Sack Birkenrinde zu ergattern. Ja, die es also auch bei einem, bei so einem tollen Anbieter im Großmarkt gab, der auch äh, Grenze wickelt. Und meine Idee war, dass wir heute mal mit, äh, mit Birke diese Amaryllis ausdekorieren beziehungsweise diesen, diesen Filz äh, schön, schön abkleben. Das muss auch gar nicht immer so gerade sein. Ja, da kann man auch mal, das kann man auch mal ein bisschen nach oben laufen lassen. Also nicht so nicht so streng machen, sondern das kann so genau und dann mache ich jetzt erstmal diesen Topf hübsch. Muss man sich auch, muss man auch die Stücke suchen, hier hat man mal ein kleineres Stück, das ist mehr Natur. Man sieht, man muss es ein bisschen länger festhalten, genau. Super, es ist wieder gut, dass es im Video passiert. Also, Patience, ja, es ist Geduld gefragt. Nicht wie ich so schnell, schnell, schnell, sondern man muss sich hinstellen und muss es einfach mal festhalten und ein paar Sekunden innehalten, weil dieser Heißkleber muss einfach Zeit haben zum Trocknen. Ansonsten ist die Birke natürlich wieder weg vom Heißkleber. Ja, und das ähm und das war jetzt von mir zu schnell. Schöner Vorführeffekt. Ich kann auch mal ein dunkleres Stückchen nehmen. Ja, die meisten sind sehr hell. Ich liebe ja diese hellen Stücke. Und, aber keine Sorge, selbst wenn irgendwas nicht ganz so gut fixiert ist, dann gibt es am Schluss immer noch einen schönen Myrtendraht, mit dem ich. So, genau. Natur muss auch immer erstmal, muss auch immer erstmal schön ja, ich sag mal, etwas gezwungen werden in die Form, in, die, in der ich es gerne hätte. Und selbst wenn die Stücke jetzt nicht so perfekt sitzen, ist eigentlich keine, keine Panik. Wir können noch mal mit einem Draht schön um die Arbeit drum herum gehen und dann kann man die Stücke, die abstehen, ja, oder kann das noch mal fixieren, die, die Birke. Draht ist ja so ein, unser ja, ich sage schon fast Floristen-Allheilmittel, weil wir arbeiten ja unglaublich viel mit Draht. Ja, also Draht ist, ohne Draht ist eigentlich, äh, kann man überhaupt nicht ordentlich arbeiten. So, jetzt hole ich hier mal ein bisschen was raus, dass ich ein paar schöne Stücke bekomme. So, Ich habe jetzt meinen, meinen Filztopf ja, mit Birke verkleidet und damit diese, damit diese Birke schön hält, nehme ich einen, einen hübschen Draht, äh, der sich auch immer wieder verwickelt. Genau, das ist immer, immer das gleiche Leid mit Draht. Ihr kennt das sicherlich, aber so Problem behoben, jawohl. Also einen schönen Draht, der hier so, so schön gewellt ist. Und damit es auch dazu passt, dass meine, weil meine Amaryllis ja weiß ist und das Moos grün, habe ich den Draht auch in einem Apfelgrün gewählt. Schöne Drehte sind natürlich immer was Tolles. Und der muss jetzt auch nicht, also nicht total stramm drum werden, sondern einfach schön drum rumgewickelt. gewickelt. Aber ich, es ist so eine, so eine Mischung aus Fixieren der Birke. Und aber auch nicht, äh, ja, nicht, nicht, total stramm anziehen, ja? Und dann, wenn man da so ein paar, so ein paar Umdrehungen mit, mit dem Draht wickelt, dann ist der, dann ist das schon genug Fixierung eigentlich. So, den Draht machen wir natürlich wieder fest, indem wir ihn miteinander verdrehen. Habe ich in ganz vielen Videos schon gezeigt, wie man das Ende am besten miteinander verdreht. So oft, dass das schon gesagt wurde, ich erzähle das immer. Jetzt erzähle ich nicht jedes Mal. Mal gucken, wer danach fragt. Ja, und dann habe ich Moos mitgebracht. Und mit dem Moos habe ich noch was Spezielles vor. Zum einen, wir haben ja die Amaryllis schon gewässert. Ich habe eine schöne Mooskiste. Das macht jetzt auch alles toll Staub. Also wenn ihr sowas zu Hause mal macht... Dann könnt ihr den Staubsauger als nächstes auch schon bereitstellen, weil das macht alles natürlich richtig schön Dreck. Aber es macht nichts, es gehört einfach dazu, weil wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und das Sprichwort, das wird man dann auch am eigenen Leib erfahren. Das ist alles in Ordnung. Ich nehme extra dünne Streifen von dem Moos. So. Jetzt haben wir den Topf eigentlich schon ganz schön abgedeckt. Und so eine kleine Spielerei wollte ich, ein, wollte ich noch reinmachen, indem ich äh, kleine Stückchen, Seitenkieferstückchen in den Topf reinstecke. So, man kann auch mal ein bisschen längeres nehmen, an dem, ja, da wo der längste Trieb ist. Ja. So. Und ansonsten einfach diese kleinen Stückchen, mit denen, das, mit denen wird natürlich dann auch das Moos fixiert, weil das Moos ist ja nur so reingelegt. Ich habe da jetzt nichts geklebt und so mit dem Moos, ich habe das einfach nur reingelegt. Und die Seidenkieferstückchen, die sind, die sind nur so eine Deko. Länge kann man sich ganz beliebig machen, aber es sieht auch sehr schön aus, wenn, diese, wenn die äh, Amaryllis, ja, die, diese Amaryllis so aus diesen Kiefern wächst. Ja, das ist natürlich ein ganz irre Effekt, den das dann hat. So, und das eigentliche große Gimmick dieser Arbeit, das kommt eigentlich jetzt. Und zwar, ich möchte hier noch einen, einen Moos, Moosring dran machen. Ja, und den muss ich jetzt erstmal wickeln. Deswegen habe ich auch Aludraht mitgebracht. Ich möchte einen Moosring machen. Und äh, den möchte ich gern mit Bändern verzieren. So, gesagt, getan. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie groß mein Ring werden soll. Und den möchte ich hier so halb drüber hängen. Ja, und dann brauche ich in etwa hm, von der Abmessung her diese Abmessung. Und damit es auch äh, gut hält, nehme ich den Aludraht doppelt. Ja, das ist dann, äh, dass es auch gut fixiert wird. So, Aludraht doppelt nehmen, mit einer Drahtschere einfach abschneiden. Aludraht lässt sich super schneiden, ja, lässt sich auch super easy biegen. Das ist ein 2 mm Aludraht. Und so, und jetzt gehe ich her und mache mit meinem Moos, muss ich mal gucken, weil das, also das Moos hier ist definitiv zu dick, weil das ist echt, das ist so eine Moosplatte. Die legen wir mal weg und... Da suche ich mir ein Moos, das ein bisschen dünner ist. Eine schöne Bahn von dem Moos und das wird dann an den Ring gewickelt. Ja, das sieht gut aus. Das Moos wickle ich also quasi um den, um den Ring herum. So, kleine Geduldsarbeit. Je fester ich wickle, oder beziehungsweise je mehr Wicklung, desto weniger, ähm, ja, desto weniger, mh, ja, ich, bröselt das Moos. Ja, es lohnt sich also, doch ein bisschen öfter zu wickeln, ein bisschen fleißiger zu sein, weil ähm, dann hat man umso weniger Dreck. Moos ist wunderschön, aber Moos macht einfach Dreck. Das ist so. Aber auch für dieses Video ist natürlich ohne Moos nichts los. Deswegen. Ähm, Nehme ich auch diesen Dreck in Kauf, weil ich mir hätte gern diesen, diesen wunderschönen dekorativen Moosring. Das ist mir so als Idee gekommen, dass man damit eigentlich eine ganz tolle und relativ einfache und auch sehr natürliche Deko machen kann. Du kannst natürlich auch als Basis einen irgendeinen anderen Ring nehmen, aber mit dem Aludraht kann man sich das so herrlich formen. Und das ist dann natürlich absolut perfekt als Basis. Wenn du an irgendeiner Stelle merkst, dass der Ring etwas, etwas dünner ist, einfach nochmal ein Stück Moos nehmen, wickeln und schon, äh, schon hat man dann die gleiche Stärke überall. Und das Schöne ist ja auch an dem Aludraht, dass man den ganz toll, dass man den ganz toll biegen kann, ähm, und das ist eben kein, so, also hier ist er mir noch zu schmal, ich bin im Laufe des Wickelns dicker geworden, merke ich jetzt, aber es lässt sich ja schön korrigieren, so und das ist jetzt die letzte Stelle, die ich wickle und jetzt ist aber auch mein Moosring fertig, um dann gleich als Deko in meine Amaryllis zu dienen. So, fertig ist mein Moosring. Mein Gedanke ist, dass ich diesen Moosring dann, dass ich den auch hübsch verzieren möchte mit Bändern. Und damit meine Bänder nicht dreckig werden, muss ich natürlich erstmal den Tisch sauber machen. Und ich hätte gerne, passend zum, zur Amaryllis, die ja auch in diesem Weißgrün, ähm, wollte ich gerne schöne weihnachtliche Bänder in diesen Ring machen. Und ich fange mal an mit dem schönen, mit dem ganz tollen, grünen Weihnachtsband und zum fixieren nehme ich wieder mal einen kleinen Tupfer Heißkleber, lege das Band fest, schneide es auch noch, schneide die Enden schön und habe schon das erste Band, Ach, das sieht eigentlich jetzt schon schön aus, aber es kommt noch mehr. Ich habe jetzt, ich habe jetzt schöne Bänder gesucht, mit Sternchen und hier ist noch ein weißes und dieses Band mit den Sternchen. Das arbeiten wir so locker dazu. Sehr schön ist es auch, wenn die, wenn die Arbeiten so, so lässig aussehen wie zufällig und um das zu fixieren. Um die Zufälligkeit zufällig zu fixieren, nein, so ganz zufällig ist es dann doch nicht, ähm, kann man einfach ein bisschen Heißkleber nehmen und, und die Bänder dann festkleben. Und so, das ist jetzt das Ende von dem Sternchenband. Damit ich, äh, damit ich hier nicht die Rückseite angucke, gehe ich, geh ich hier hinten her, drehe das einmal um und klebe das Lebt es so fest, dass es sich einmal dreht, dass ich auf der Seite, Auer heißt lieber okay, so dass ich wieder auf der Seite die Vorderseite von dem Sternchenband anschauen kann. Ich hatte noch überlegt über ein Karo-Bändchen, aber ich finde, Karo und Sternchen ist zu viel des Guten. Das lasse ich lieber weg. Und das einzige Band, was ich jetzt noch dazu nehmen wollte, ist ein ein durchsichtiges, ein Organza-Band, auch das wirklich noch mal so, so rein zufällig und locker um die Arbeit. Aber damit ist jetzt auch gut mit Bändchen, das reicht dann auch und damit dieses weiße Band nicht mehr runter geht, das, ähm, das fixiere ich auch, aber das fixiere ich auf der Rückseite. Warum? Weil man durch dieses organza den Heißkleber sieht. Hier sieht man, das zie zieht sich so durch und da würde ich den Fleck vom Heißkleber sehen. Und deswegen äh, fixiere ich das nur auf der Rückseite, weil auf der Vorderseite würde man das sehen. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass man sieht, wie ich das mache. Und äh, so. Und ach, jetzt ist mein... Genau so, ja, und hier soll es natürlich noch mal rauskommen. Okay, ja, ich habe immer viele Wünsche. Ich möchte natürlich, dass die Bänder hinter diesem breiten Band auch rauskommen und zu sehen sind. Deswegen fixiere ich hier auch noch mal. Und das ist jetzt also ein ganz lockerer, locker die Bänder arrangiert als man könnte als kleinen Abschluss noch ein Stückchen von einer richtig schönen Birkenrinde so, ja, so einen kleinen Abschluss noch drauf machen. Ja, das mache ich jetzt auch. Das ist dann die Wiederholung der Birke, die um den Topf rum ist. So, und damit ist jetzt auch genug mit Birke und auch genug mit Bändchen, die ja ganz lässig um diese Arbeit rum schwingen. Und das Einzige, was ich jetzt mache, ist, ich gehe jetzt her und lege, lege mein mein Mooskränzchen um diesen Amaryllistopf herum. Und habe also diese Amaryllis einmal ganz anders dekoriert als sonst. Die Amaryllis haben genügend Platz, ähm, hochzuwachsen. Ähm, Achsen aus diesem schönen kleinen Wald heraus. Auch von hinten sieht man den Topf. Ich habe noch ein Birkenästchen dazu gemacht. Und hat nur als weihnachtliches Element diese Bänder. Und jetzt kommt natürlich auch der Vergleich vorher nachher. Das ist also der Vergleich. So sieht meine Amaryllis schön weihnachtlich mit Bändern mit Moosring dekoriert aus. Und so sieht sie aus, wenn sie nackig ist. Wenn ich die Wahl hätte. Ich würde die nehmen. Sieht jemand anders? <lacht> ja, also ich freue mich total auf eure Kommentare. Und äh, schreibe euch auch noch mal in die Beschreibung: 2 mm Aludraht und ja, was man so braucht, den Filz. Und äh, also ihr bekommt wahrscheinlich wirklich alle Sachen bei Floristik24, wie immer. Die sind einfach toll ausgestattet und äh, schicken, vor, kürzlich habe ich gehört, dass sie sogar nach UK schicken, wusste ich auch nicht. Interessant. Also einfach mal fragen, Deutschland, Schweiz, Österreich, schicken die immer hin. Und ich äh, wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit euren wunderschön dekorierten Amaryllis, weil so kennt sie jeder. Und ich sag für heute Tschüss und freue mich, dass ihr dabei wart und sagt ganz liebe Grüße. Eure Margit. Tschüss.